So Leute, jetzt endliches haben wir Foxy Foxy. Foxy und Mangle. Und Mangle ist ja so gesehen neue Foxy, aber halt weiblich. Und leider ist er gemangelt worden. Von, richtig von hinten. Und ja. Äh, Foxy ist einfach auf 20, der wird uns richtig abfacken. Also wir müssen eigentlich nur die ganze Zeit in die Mitte flashen. Und wenn wir Mangle hören, dann Maske. Und das war's. Sonst brauchen wir die Maske eigentlich gar nicht. Eigentlich muss das eigentlich das Einfachste sein, oder nicht? <lacht> What the fuck, Junge? Was? Boah, es ist 5 Uhr morgens. Meine Batterie leistet einfach aus. Oh, sie ist leer. Sie ist leer. Fuck, ich bin tot. Okay, hallo Leute. Ja, ich spreche hier gerade von der nachbar bei des Videos. Äh, hey, hi. Na, wie geht's euch so? Ähm, ich bin nur kurz hier um zu sagen, dass ich euch nur empfehlen kann, die Streams euch nochmal nachher anzuschauen oder halt nachträglich anzuschauen, das ist ein besseres Wort, ja. Ähm, denn die waren ziemlich lustig und vielleicht hat man es auch gemerkt, denn die hat viel Blödsinn gemacht, keine Ahnung, es war einfach allgemein lustig. Und ja, äh, wie immer sind die Streams in der Beschreibung und ja, ich will nur sagen, dass die lustig sind, dass sie ganz cool sind, entertainen können und ja, wenn jemand Bock hat auf FNAF-Gameplay und wenn Kommentare, dann ist das perfekt. Ja, ich ja. Okay. So, ich habe gehört, ihr seid gespannt, wie ich verkacke. Also, let's go. Fangen wir einfach Komm, let's go. Easy, peace, uns squeeze. Scoop, scoop. Sku, sku, sku, fang einfach an. Wir fangen einfach an. Ich bin komplett aus der Übung. Ich habe das vor einem Monat oder so zuletzt gespielt. Das Spiel. Traurig, ich weiß. So, warte. Dein Bett ist berühmt. Ja. Kann man so sagen. So ungefähr. Zumindest hat der das so gemacht. Keiner ob das so funktioniert, aber der hat das so gemacht. So, das mache ich jetzt. Das füge ich jetzt bitte taktisch hinzu. So, Mangel kommt jetzt wieder. Oder halt zum ersten Mal Okay, Foxy ist weg zum Glück Als ob Mangle jetzt schon wieder da ist Oder war das jetzt? Doch sie ist jetzt schon wieder da, what the fuck Foxy ist nicht da Okay. Mike, wie kannst du bei den Tweets, die ich in letzter Zeit mache, eigentlich kein Aids bekommen? Keine Ahnung, ich habe es gerade nicht mitbekommen. Muss ich mir später mal anschauen, was in den Tweets du in gemacht hast. Also bisher läuft es wirklich gut mit der Taktik. Es ist eine Uhr morgens, ich habe keine einzige Batterie verloren. Ja, <lacht> gerade sage ich da passiert es schon. So, ein Menge kommt. Muss ich aufpassen, dass ich sie höre. Ja, jetzt kommt Mängel hier im Moment. Okay, nice. Okay, Foxy kommt wieder. Ich hoffe wirklich, dass die Fakke funktioniert. Das wäre mega nice. Ich will Foxy, Foxy hinter mir haben verkehr funktioniert ja ich weiß der chat wird gerade geschrieben ich gucke gleich rein keine okay, Sorge. so, okay. so geht ist jetzt da menge kommt im moment jetzt ist sie da muss foxy kurz flashen ja moin hey Oh damn, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Ich glaube Foxy ist weg. Nein, er ist mit, mit Mangle da. Oh nein. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich versuche wirklich Energie zu sparen, okay. Da ist jemand fleißig am zocken, ja, ich weiß. Warum oh, seid ihr alle also noch wach? Was ist los für euch? Ich dachte mir jetzt, es ist bestimmt voll dumm, wenn ich jetzt noch stream, weil. jetzt eher am Schlafen sind. Anscheinend doch nicht. Mangle kommt jetzt. Ja. Foxy, bitte kümmere mich nicht. G-Fucking G, weil ich gucke gleich, ob ich das habe. 3 Uhr morgens nein, das ist Foxy. Ich muss ihn anflashen fünfmal oder so. Fünf bis siebenmal. Hat er zumindest immer gemacht. Und gesagt. Als er selber mal gespielt hat. Warum hab ich gerade mega Schisshilfe? Ich weiß nicht, was Mängel da gerade macht. Das sind komische Geräusche. 4 Uhr morgens. Oh Gott, das sieht gut aus. Es sieht tatsächlich gut aus. Piss dich doch. Ja, jetzt geht er weg. Mangle, wirklich wiederkommen. Die läuft gerade durch, durch die ganze Pizzeria durch. So, jetzt gleich ist sie weg. Es ist ein Formal So, was war das? Ich muss gleich lesen, was sie da sagt. Okay, Mango ist jetzt da, Foxy! Psy. Nice! Mango einfach sofort ab, nice! Wir haben 0 Uhr morgens. Ja, ja es ist 0 Uhr morgens. Oh Kinder, 0 Uhr morgens! Oh, Danny, ja, was ist denn? Nice. Alter, das ist 4 Uhr morgens. Ich habe noch eine Batterie. Also, so ein Balken. Ich glaube, ich schaffe das jetzt wirklich. 5 Uhr morgens. Ich habe noch einen Balken. Das, ich hab's. Wenn ich mich jetzt nicht dumm anstelle und einen dummen Fehler mache, dann hab ich's. Danke. Versau es mir bloß nicht, Foxy, du Hurensohn. Piss dich. Oh ja, jetzt fängt meine Batterie an fürs flashen, aber erst um 5 Uhr morgens. Vorher war es um 4 Uhr morgens, also jetzt schaffe ich es, denke ich. Ich glaube, Danny ist gerade im Hintergrund zu sehen, oder? What the fuck? okay, Mangle. Jetzt, jetzt bin ich gerade verwirrt gewesen. Sorry. So, was mache ich denn? Ich bin gerade voll verwirrt. Oh Gott, ist mir ja peinlich, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, meine, Be meine Flashlight. Die stirbt gerade. What the fuck? Meine Flashlight stirbt. Kannst es bitte 6 Uhr morgens werden, bitte. Das Foxy. Meine Flashlight stirbt. Die ist fast tot. Sie blinkt, sie blinkt, sie blinkt. Bitte geh nicht aus. Oh mein Gott, es ist. Das yes! Fick dich, Fuchs, Du machund so ein Creeper, Mann, alter Jüsch! Creeper? Oh man! Da sieht man den, das ist mein Bruder. Mit der Hatermaske, Die von mir ist. Oder seine eigene, ich weiß grad nicht. Kann auch sein. So, was haben wir dafür bekommen? Das zeige ich euch kurz. Ja, gut, ich arbeite gerade den Ausschwitz mal Was? Ich muss, ich muss das gar nicht durchlesen, was der Chef so sagt. Das hört sich interessant an. Oh, das hört sich wirklich interessant an. So, und dafür bekamen wir. Oh, oh, das ist ja süß. So ein kleines Foxy-Plüchie. Siehst du das, Danny? Guck mal, das sind meine harten. Äh oh, man. Ja. Okay. Okay, foxy foxy schwer. Weil meine Flashsteine kaputt geht oder so. Irgendwie so. Was? Gift gifts. Okay. Dann, du kriegst ein Geschenk, ja. Du kriegst ein Geschenk so ich mich nicht auslassen? Und der letzte reißen. Juhu! Life! Okay! So! Du bist Freddy! Okay! Du bist Chica! Du bist Bonnie! Und der letzte darf gerne Fuxi sein! Okay. Hey, Foxy! Oh, nein, Freddy! Den hab ich noch gar nicht gesehen heute. Ich hab mich heute noch nicht beschloss oder so, nein. <lacht>